Rassistische und menschenverachtende Gedanken haben in Sachsen nichts verloren und im Landtag nichts zu suchen, egal von wem sie kommen. Am 31. August. Grüne wählen.